Weißt du, was mich am meisten an meinen Drillingen fasziniert? Obwohl sie Drillinge sind, könnten sie nicht unterschiedlicher sein. Einmal gibt es da meine Ivy. Sie verbringt den ganzen Tag am Hof, kümmert sich um den Garten, um die Tiere und um ihre kleinen Geschwister. Bei ihr würde ich mir manchmal tatsächlich wünschen, dass sie ein bisschen aus sich rausgeht. Zu Gleichaltrigen scheint sie keinen guten Draht zu haben. Ob zu ihren Geschwistern oder in der Schule. Anschluss zu finden, fällt ihr leider wirklich schwer. Ich hoffe, das wird sich bald verbessern. Ganz anders ist das bei Violet. Sie ist so offen und geht sofort auf alle zu. Ich hoffe nur, ihr wird das nicht zum Verhängnis. Als Teenagerin ist es zwar ganz normal, dass sie ihre Grenzen austesten möchte. Ich hoffe nur, sie geht nicht zu so weit. Zumindest Daisy weiß genau, wo die Grenzen liegen. Manchmal kommt mir vor, sie kommt ein bisschen zu sehr nach ihren Großeltern. Wie Scarlett und Haru möchte sie in allem perfekt sein. Und mit Nawai hat sie auch die beste Ergänzung gefunden. Die beiden waren schon in der Grundschule die besten Schülerinnen und ich bin mir sicher, dass sich ihre Erfolgssträhne jetzt in der Highschool fortsetzen wird. Außerdem scheint Daisy auch bei den Jungs in ihrem Alter sehr gut anzukommen. Ich glaube, bald wird sie mit ihrem ersten Freund zu Hause antanzen. Ob mir das gefällt oder nicht, die drei werden erwachsen. Ich kann das weder aufhalten noch verlangsamen. Ich kann sie nur dabei unterstützen und hoffen, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen werden. Wie das ausgehen wird, das werden wir noch sehen. Hallo, ich bin Ellie Jenix und das ist der 20. Part meiner 100 Baby-Challenge. Viel Spaß! Der letzte Part war ja ein Umstylingsvideo, also unsere Drillinge hatten ja Geburtstag und im letzten Part habe ich sie eben umgestylt und erzählt, wie es mit ihnen weitergehen wird. Also falls du es noch nicht gesehen hast, blende ich es dir jetzt hier rechts oben ein. In diesem Video habe ich euch nämlich ganz genau erzählt, wo die Reise mit Daisy, Ivy und Violet hingeht. Und ich habe auch jede Menge Fragen gestellt. Also ich brauche wirklich eure Meinung. Also schau gerne vorbei und lass mir deine Wünsche und Ideen da. Und übrigens brauche ich bei noch einer Sache deine Hilfe. Es geht wieder mal um meinen 10-Stunden-Stream. Dort wird es nämlich eine Challenge geben, in der Sims gegeneinander antreten und da brauche ich jede Menge Sims. Das Infovideo dazu wird sehr bald online kommen, aber du kannst dir ja schon mal ein paar Gedanken machen oder auch schon einen Sim erstellen, den du dann einfach so anpasst, wie es für die Challenge passt. Aber gut, dann starten wir jetzt gleich in den Part hinein. Und hier sind wir. Es ist tatsächlich noch nicht mal 7 Uhr und wir haben ja immer noch Sommerferien. Aber Ivy ist trotzdem schon aufgestanden, denn sie wird sich jetzt heute mal um den Hof kümmern. Also um den Garten und um die Tiere. Alle anderen schlafen noch und ich glaube, es geht auch allen ziemlich gut. Also hier haben wir Emma, die ist tatsächlich gerade erst ins Bett gefallen. Sie hat nämlich mal wieder die ganze Nacht gekocht. Dann haben wir hier Daisy. Sie wird auch bald aufwachen, sie muss dann nur schnell duschen, dann kann sie dann gleich duschen gehen. Dann haben wir Violet, auch sie muss duschen gehen und sie hat etwas Hunger. Schau im tee vorbei, im Secondhand-Laden sind sie eben neue exklusive Dinge eingetroffen. Denke daran, heute hier, morgen weg, lass dir die Gelegenheit nicht entgehen. Und das ist tatsächlich heute auch mein Plan. Also wir werden heute nach Copperdale reisen und zwar mit Daisy und Violet. Einfach, dass sie die Stadt in der Wind kennenlernen und einfach schauen, was es dazu gibt. Und wer weiß, vielleicht treffen sie ja auch schon ein paar ihrer zukünftigen Mitschüler. Violet ist anscheinend auch gerade aufgestanden und frühstückt jetzt erst einmal Kuchen. Alles klar, was sonst? Und dann kannst du hier ein Bad nehmen. Und dem kleinen Jared und der kleinen Rose geht es auch sehr, sehr gut. Okay, Ivy, dann kannst du dich jetzt eigentlich gleich mal um den Garten kümmern. Was gibt es hier zu tun? Hier werden wir einmal jäten und dann kannst du hier alles ernten. Und hier drüben kannst du auch alles ernten. Wow, unser Garten ist schon einfach so groß. Und bewässern kannst du dann auch gleich mal alles. Also, ich finde es echt faszinierend, wenn man darüber nachdenkt, mit wie wenig wir angefangen haben. Und jetzt haben wir hier einfach Blaubeeren, Kochbananen. Das ist, glaube ich, ein Birnenbaum. Hier haben wir einen Apfelbaum, dann haben wir Tomaten, dann haben wir Petersilie, Basilikum, noch mehr Basilikum, Blaubeeren. Ja, wir haben einfach alles in unserem Garten und ich liebe es. Und dann haben wir natürlich jetzt auch noch Hühner. Also noch, wir haben schon wieder Hühner und sie leben zum Glück noch. Die muss ich jetzt auch dann gleich mal umbenennen. Ihr habt mir nämlich ein paar sehr tolle Namen vorgeschlagen und deshalb mache ich das jetzt schnell. Okay, hier haben wir die schwarze Henne, das ist Clara, die aber nicht mal lange Clara heißen wird. Wir werden sie umbenennen und zwar nenne ich sie Adelheid. Das hat die liebe Katja vorgeschlagen. Danke dafür. Und unsere schwarze Henne ist ab jetzt Adelheid. Dann haben wir hier Dotti und auch Dotti werden wir umbenennen. Und aus Dotti mache ich jetzt einfach mal Bertha. Und dann haben wir natürlich noch unseren Romeo und auch den benennen wir um. Und zwar nennen wir ihn Fridolin, das hat die liebe Laura vorgeschlagen. Danke auch dir. Und jetzt haben unsere Hähne und unser Hahn neue Namen. Eine Kuh können wir uns momentan übrigens noch nicht leisten, aber ich hoffe, spätestens im nächsten Part werden wir uns dann eine Kuh holen. Also schreibt mir auch schon gerne Namensvorschläge für Kühe in die Kommentare. Wie gesagt, die holen wir uns dann hoffentlich im nächsten Video. Ein Teil der Familie sitzt gerade beim Frühstück, also um genau zu sein, sind es nur Violet und Emma. Und Violet wird jetzt einfach mal ihre Mutter fragen, ob sie denn heute nach Copperdale fahren darf, mit Daisy gemeinsam. Und deshalb werden wir ihr einfach mal Respekt zeigen und uns bedanken, was sie alles für uns macht. Und eben Bescheid geben, dass wir heute gerne gemeinsam mit Daisy und ihren Freunden, also wir nehmen natürlich Amy, Christian und Nawai mit, dass wir einfach nach Copperdale reisen wollen und die Stadt einfach anschauen, um alles kennenzulernen, wo dann am Montag die Highschool startet. Denn derzeit sind ja noch Sommerferien. Dann haben wir noch das Wochenende. Und hier ist dann ja der erste Tag der Highschool. Also ich habe vom neuen Highschool-Pack noch fast gar nichts ausprobiert. Und deshalb werden wir jetzt dann auch gleich nach Copperdale reisen. Violet geht nur noch schnell auf die Toilette. Und wie geht es Daisy? Ja, Daisy nimmt noch ein Bad und dann können wir auch schon los. Und dann machen wir uns jetzt auf den Weg nach Copperdale. Und zwar hier haben wir Copperdale und wie ihr seht, sieht das Ganze bei mir schon ein klein wenig anders aus. Ich habe nämlich ein paar neue Grundstücke platziert und zwar habe ich einmal hier eine neue Highschool platziert. Da bin ich schon sehr, sehr gespannt und hoffe natürlich, dass alles funktioniert. Und hier habe ich auch ein paar Dinge geändert. Also hier haben wir eine neue Bibliothek und dann habe ich den Bubble Tea Laden und den Second Hand Laden in zwei Grundstücke aufgeteilt. Und hier gibt es eben nur einen Second Hand Laden. Und hier gibt es nur einen Bubble Tea-Laden. Und als erstes hätte ich gesagt, dass wir auch gleich dem Bubble Tea laden einen Besuch abstatten. Und wie gesagt, Violet kommt natürlich mit. Dann nehmen wir noch bei mit. Und sie kennt die Freunde von Violet anscheinend nicht. Die werden wir dann einfach im Nachhinein noch einladen. Und hier sind wir. Okay, das ist nun der Boba-Laden. Oh, hier ist auch ein Second Hand. Ah, okay, ich dachte, das ist nur ein Bubble-Tea-Laden. Mein Fehler. Aber hier gibt es anscheinend auch beides. Okay, sieht wirklich unglaublich cool aus. Ich bin beeindruckt. Dann könnt ihr euch gleich mal einen Bubble-Tea holen. Und zwar, Daisy wird sich einen Milch-Bubble-Tea holen und dann kann sie eigentlich gleich hier in den Looks wühlen. Wir haben ja gesagt, sie ist sehr modebegeistert. Und dann könnten wir hier Infos zu den Fashion-Looks einholen. Also ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, aber ich hätte irgendwie gerne, dass sie hier ein paar Looks kreiert. Oh, und hier haben wir ein Mikrofon. Wie cool ist das? Infos zu Trendy und Fashion-Looks. T-Treff, besuche den T-Treff, um nach deinem nächsten Fashion-Look Ausschau zu halten. Du kannst auch mit der Besitzerin darüber sprechen, welche Modestile momentan angesagt sind. Du kannst im TETRA Fashion-Looks kreieren, um sie auf Trendy zu verkaufen. Du kannst auch andere Angebote kaufen, hypen und verkaufen. Modestile und Hype. Jeder Fashion-Look wird einem Modestil zugeordnet. Wenn du einen Fashion-Look trägst und promotest, steigt der Hype-Level und der Modestil wird beliebter. Follower. Wenn du fashion Looks erfolgreich hypest und verkaufst, gewinnst du Follower dazu. Je mehr Follower du hast, desto erfolgreicher verkaufst du auf Trendy. Ah. Alles klar, das klingt sehr spannend und ich glaube, das passt auch gut zu Daisy. Violet, was machst du eigentlich? Violet, üb doch hier einfach singen. Mit dir setzen wir uns später auseinander. Aber Daisy... Okay, hier können wir nur Infos einholen. Hier können wir auch Fashion-Looks kreieren. Aber ich schaue jetzt gleich mal. Hier haben wir Trendy. Follower überprüfen, Infos zu Trendy, neueste Trends überprüfen. Gut, dann werden wir mal neueste Trends überprüfen. Und dann werden wir hier auch noch Trendy durchsuchen. Sie hat ja das Bestreben bewunderte Ikone. Das heißt, wir müssen uns mit ihr auch ein bisschen auf Sozialhase herumtreiben. Dann können wir das eigentlich auch gleich machen. Wir werden jetzt einfach dann gleich Sozialhase öffnen. Zu Kontaktliste hinzufügen. Wir werden hinzufügen unsere Schwestern natürlich. Also Ivy haben wir jetzt dabei. Dann noch Violet. Ihre Mutter wird sie, glaube ich, eher nicht hinzufügen. Immerhin ist sie eine Teenagerin und da sind Eltern ja uncool. Dann werden wir noch Nawai hinzufügen. Und das war es jetzt auch eigentlich schon. Also sie muss ganz dringend neue Leute kennenlernen. Können wir etwas posten? Nein, okay, wir können leider nichts posten, aber wir können jemanden taggen. Dann werden wir Nawai taggen und zwar in einer freundlichen Nachricht. Nawai hat einen krass genialen Style. Jeder Tag ist eine Offenbarung. Wow, also das Spiel versteht eindeutig, in welche Richtung ich mit den beiden möchte. Und dann könnten wir eigentlich gleich das mit dem Fashion-Look kreieren ausprobieren. Trendy-Analyse, der Modestil Streetwear ist momentan angesagt. Und jetzt sehen wir hier auf Trendy die unterschiedlichen Looks, die wir kaufen können. Bohemes Komfort von Flut, okay. Eines von Lillivatore. Oder oh, es ist wirklich sehr viel Auswahl und da ist auch sehr, sehr teures dabei. Ja, also für das haben wir momentan jetzt leider kein Geld. Aber irgendwann werden wir da natürlich dann auch etwas kaufen. Okay, der Modestil Adret ist momentan out. Alles klar, danke Trendy, dass du uns das alles mitteilst. Ohne dich wären wir verloren. Violet, was machst du jetzt? Wieso durchsuchst du jetzt Mode? Also ich glaube nicht, dass du so das Modegeil bist. Aber ja, wenn du möchtest, kannst du das natürlich auch machen. Und dann kreieren wir jetzt mit Daisy einen Fashion-Look. Oh, okay, wir gehen in den Creative Sim, habe ich mir eigentlich schon fast gedacht. Aber wie gesagt, keine Ahnung, wie das jetzt abläuft. Ah, okay. Wir sollen dem Look einen Namen geben. Es hieß doch Street Style ist gerade modern. Äh, Streetwear, okay. Ja, das sieht halt alles gar nicht so nach Daisy aus. Hm, ich meine, das ist irgendwie süß, das eigentlich auch. Wie wär's damit? Das ist wirklich schwer. Ich glaube, das wäre ihr zu durchsichtig. Das ist alles viel zu casual. Das passt gar nicht so gut zu ihr. Ich glaube, das gefällt mir noch immer am besten. Aber da brauchen wir dann definitiv eine High-Waist-Hose. Okay, und die, die High-Waist sind, die sind eine Jogging-Hose. Naja, schreit jetzt nicht so unbedingt Daisy das Outfit. Okay, Hose schaue ich besser bei den normalen, was es so gibt. Das passt alles nicht zu Daisy. Ich brauche ein bisschen was Eleganteres. Hm. Also da bin ich jetzt gar nicht so happy. Die Hose wäre prinzipiell cool, aber sie passt, wie gesagt, halt nicht zu Daisy. Vielleicht müssen wir tatsächlich etwas machen, das gerade out ist. Wobei, die Hose ist irgendwie süß. Ja, das ist eigentlich ganz süß. Also das gefällt mir. Und es kostet bis jetzt nur 60 Simoleons. Äh, gut, dann brauchen wir noch Schuhe. Gehen wir wieder auf Streetwear. Es gibt keine Schuhe auf Streetwear, okay. Vielleicht einfach die. Das finde ich ganz cool. Können wir noch Accessoires dazu geben? Ja, perfekt. deine Kette. Das ist ganz nett, wobei ich gebe ihr, glaube ich, trotzdem doch gelbe Schuhe, weil ihre Farben sind ja immerhin gelb und weiß. Und dann können wir ja sagen, dass sie ihrem Stil immer treu bleibt. Vielleicht, okay, Ringe gibt es keine. Handschuhe brauchen wir nicht. Ähm Und dann noch so ein Armband. Das ist doch cool. 215. Oh mein Gott, das ist so eine Geldverschwendung. Aber egal, das machen wir jetzt. Jetzt müssen wir dem noch einen Namen geben. Ähm ich hätte gerne irgendetwas mit ihrem Namen. Also es wäre doch cool, wenn bei jedem ihrer Looks Daisy vorkommt. Und dann vielleicht noch irgendetwas. Da ja sehr viele Blumen vorkommen... Vielleicht so blumig, flowerly daisy. Flowerly daisy. Ja, das finde ich eigentlich ganz cool. Und das passt auch zu ihr. Und dann werde ich das jetzt akzeptieren. Und dann ist unser Look eigentlich schon fertig. Perfekt, dann ist das jetzt unser Look. Ich bin sehr zufrieden damit. Und ich bin schon sehr gespannt, was jetzt damit passiert. Also ob wir den jetzt verkaufen sollen. Oder ob sie den jetzt einfach anhat. Ich habe absolut keine Ahnung. Und hier sind wir wieder. Also bezahlt haben wir es jetzt schon es ist im Inventar. Okay. Es ist neutral und der Trend aufpoliert. Aha, was soll das heißen? Ich habe keine Ahnung. Äh, ah, wir können es verschenken. Das werden wir nicht machen. Wir können es tragen. Und wir können es auf Trendy verkaufen. Irgendwie möchte ich es tragen. Ich finde es cool. Zieh es mal an. Schauen wir mal, wie es hier steht. Oh, ist das cool. Also, ich finde es wirklich, wirklich cool. Ich meine, ich weiß, über Geschmäcker lässt sich streiten. Und ich habe schon mal angemerkt, ich habe nicht so viel Ahnung von Mode. Aber ich finde es süß. Aber ich glaube, wir werden es jetzt trotzdem verkaufen. Wir werden das Outfit jetzt auf Trendy verkaufen. Ich hoffe, sie ist da nicht nackt. Keine Ahnung, was dann passiert. Okay, sie zieht sich einfach wieder um. Ähnliche Outfits werden verkauft für 215 Simoleons. Ich hätte gesagt, wir nehmen mal 350. Setzen wir einfach mal ein bisschen höher an. Und dann schauen wir ja, was passiert. Gut, und jetzt stellt sie es auf Trendy ein. Also wie gesagt, keine Ahnung, wie das weitergeht. Hat sie davon jetzt eine Stimmung? Nein, okay. Stimmung hat sie nur vom Bubble Tea. Aber vielleicht können wir ja hier auf Trendy vorbeischauen und werden mal unsere Follower überprüfen. Sie hat einen Follower. Wow. Okay. Was können wir hier noch machen? Für aktuellen Look werben. Ah, okay. Also wenn wir den Fashion Look behalten hätten und getragen hätten, dann hätten wir damit werben können. Alles klar, Look zum Verkauf anbieten. Okay, dann schauen wir jetzt nochmal auf Sozialhase. Da ist anscheinend auch irgendetwas passiert. Oh, wir haben schon vier Likes drauf. Obwohl wir null Follower haben. Alles klar. Können wir einen neuen Post machen? Oh, wir posten über neues Outfit. Und zwar eine Glücksstory. Neues Outfit, neues Ich. Sieh mir zu, wie happy ich herumtrabe. Ja. So würde jeder Teenager auf Social Media schreiben. Und wir reagieren jetzt selbst drauf und werden happy darauf reagieren. Hier können wir nicht drauf reagieren. Hier schon. Okay. Ganz verstehe ich das Ganze noch nicht. Können wir eine neue Nachricht schreiben? Ach so. Ja gut, wir schreiben einfach eine eiweiner nachricht die ist ja zu Hause geblieben und werden ihr ja eine lustige Nachricht schicken und erzählen, was wir gemacht haben. Ein ganz grober hat uns verlassen, Erfinder der beleibten Autokorrektur gestohlen. Okay, dazu möchte ich jetzt eigentlich nichts sagen. Ich würde nur gern mit der Person reden, die für die Witze bei EA verantwortlich ist. Aber gut, was haben wir hier? Ah, noch keine Angebote. Angebotsende Freitag. Okay, Sehr, sehr spannend. Also ich finde das alles sehr, sehr cool. Wen haben wir denn hier? Okay, sie könnte sich eigentlich mal mit Nawai noch ein bisschen anfreunden. Wir werden ihren Tag verschönern. Sie ist sehr, sehr wütend. Tipp zu Post auf Sozialhase erhalten. Also ich glaube, Nawai ist jetzt so das It-Girl und Daisy möchte sich einfach mit ihr anfreunden. Ich bin übrigens schon sehr gespannt, ob ihr eine Idee habt, wie wir ihr Alien-Dasein einbauen können in die Story. Ja, dann fragen wir sie nochmal nach ihrem Tag. Violet ist am Singen. Also ich dachte ja eigentlich, sie ist ein musikalisches Talent, aber irgendwie klingt es nicht so. Wen haben wir hier... Äh, wer bist du? Second-Hand-Ladenbesitzerin. Fashion-Browser Cameron Fletcher. Okay. Ich würde irgendwie gerne andere Teenager kennenlernen, aber irgendwie ist hier niemand. Nein, hier sind nur Erwachsene. Bisschen langweilig. Wer bist du? Sie ist ein Teenager, ein Modefreak. Das klingt nach jemandem, mit dem sich Daisy anfreunden soll. Wir werden uns einmal lustig bei ihr vorstellen. Vielleicht ist sie irgendwie so eine berühmte Influencerin oder so. Violet hat die Unternehmerfähigkeit begonnen aufzubauen. Wieso? Ich glaube, sie hat gerade mit ihrem schrecklichen Singen tatsächlich Geld verdient. Alles klar. Ähm, wir müssen Streiche spielen. Ich glaube, sie wird jetzt gleich mal Nawai einen Streich spielen. Wo ist Nawai? Ist Nawai gegangen? Nawai, bist du noch da? Okay, Nawai ist gegangen. Sie möchte nicht mehr mit uns abhängen. Aber das ist nicht so schlimm. Das kann ich eigentlich verstehen. Ich glaube, Daisy wird jetzt noch ein wenig Zeit hier verbringen, weil es ihr einfach sehr, sehr gut gefällt. Und mit Violet werden wir jetzt einfach mal weiterschauen und einfach schauen, was Copperdale sonst noch zu bieten hat. Also ich hätte gesagt, wir schauen einfach mal hier im Park vorbei. Vielleicht treffen wir ja dort auf irgendjemanden. Und wenn ich mich richtig erinnere, ist dort auch irgendwo ein Geheimversteck für Teenager. Das würde ich sehr, sehr cool finden. Also wenn sie hier eben einen coolen Platz findet, wo sie dann immer mit ihren Freunden und Freundinnen abhängen kann, wenn sie sich rausschleicht oder so. Ich habe übrigens auch den Basemental-Alkohol-Mod wieder in meinem Spiel. Also ja, ich glaube, wir wissen alle, wie wild Violet bald Party machen wird. Und ich weiß nicht, ob ich ready bin dafür. Was haben wir hier? Hier haben wir ein Haus. Hier fliegen Vögel. Ja, der Park ist ein bisschen trostlos. Wer sitzt denn hier? Wer bist denn du? Mai Okay. Nein, Erwachsene brauchen wir eigentlich nicht. Irgendwie hat sie Hunger, aber es gibt hier nicht wirklich etwas. Dann schauen wir einfach gleich mal weiter. Ah, hier ist der Rummelplatz. Den finde ich so cool. Also hier kann man ganz, ganz coole Sachen machen. Hier können wir nämlich mit dieser Liebesbahn fahren oder was auch immer das ist. Dann gibt es hier ein Gruselhaus und ein Riesenrad. Das finde ich alles super cool. Und hier gibt es Essen. Äh, aber es gibt nur Eis. Ja, okay. Naja. Wenn sie Hunger hat, muss sie nicht unbedingt Eis essen. Was gibt es bei dir, Wolfgang? Äh, okay. Dann bestellen wir einfach mal mini Veggie burger Die werden wir hier allein essen. Und dann schauen wir mal, wer uns so über den Weg läuft. Wer bist du? Morgen. Morgen, Ember. Der findet, man sollte hier ein Nickerchen machen. Alles klar. Ich meine, wenn er es möchte, ich halte ihn natürlich nicht auf. Violet macht eine Phase durch. Sie ist rebellisch und nur darauf aus, die elterliche Autorität in Frage zu stellen. Wow. Wie gesagt, das Spiel versteht mich einfach. Genau das hatte ich für sie geplant und genau das kommt jetzt. Luisa um Schäfer? Ja, ich suche eigentlich Teenager. Okay, irgendwie können wir hier kein Essen bestellen. Dann bestellen wir hier Essen. Was gibt es hier? Fritten. Wir bestellen Fritten. Ich liebe Fritten. Also, ich würde zwar niemals Fritten sagen, sondern Pommes, aber ich liebe Pommes. Der Sporttag des Footballteams beginnt. Stelle im football -Wettkampf deine Fitness unter Beweis oder chille und schnappe dir einen Smoothie am Merchandise-Stand. Da will ich hin. In der Nähe der Copperdale High School... Ich glaube, da gehen wir da jetzt einfach hin. Ich meine, weder Daisy noch Violet haben irgendwas mit Football am Hut, aber sie möchten ja die Stadt kennenlernen und die Highschool kennenlernen und vielleicht auch MitschülerInnen kennenlernen. Also deswegen hätte ich gesagt, wir reisen jetzt einfach dort zum Sporttag. Und können wir keinen mitnehmen? Oh nein, okay, dann müssen wir Daisy einfach später nachholen ja, dann musst du hier eigentlich nichts essen, dann essen wir am besten einfach dort. Also ich hoffe zumindest, dass es etwas zu essen gibt, aber normalerweise sollte es das schon geben. Und ich finde das jetzt auch nicht unrealistisch, weil wenn ich in eine neue Schule kommen würde und da würde ein Fest stattfinden, da würde ich, glaube ich, auch hinschauen wollen. Einfach, weil ich neugierig wäre, wie das alles aussieht und eben, ob auch schon Menschen dort sind, mit denen ich dann gemeinsam in die Schule gehen werde. Also ich bin schon sehr, sehr gespannt und ich hoffe, Daisy und Violet lernen vielleicht schon ein paar neue Leute kennen. Okay, hier sind wir. Ähm, Daisy, komm du auch mal hier. Ähm, Daisy, hier herbringen. Gut. Okay, nun sind beide da. Was haben wir hier? Oh, das findet wirklich in der Highschool statt. so nein. In der Nähe von der Highschool. Ja, und wo findet das jetzt statt? Wie soll ich das denn finden? Ah, da hinten. Okay, never mind. Natürlich findet es am Footballfeld statt. Wo sonst? Oh, sind das alles. Oh. Hier haben wir Mitglieder des Footballteams. Cheerleading-Team-Mitglied, Daisy. Das ist dein Job. Du wirst dich jetzt mit ihr anfreunden. Du wirst dich einmal freundlich bei ihr vorstellen. Denn wie ich in meinem Prostellings-Video oh, gesagt habe, so. Daisy muss auf jeden Fall zu den Cheerleadern. Also, ihr ist es ja ganz wichtig, dass alle eine sehr gute Meinung von ihr haben. Und ich glaube, das passt dann sehr gut, wenn sie eben so das beliebteste Mädchen in der Schule werden möchte und bei den Cheerleadern ist. Ja, Violet. Oh, wie cool. Hä? Wie soll das funktionieren? Keine Ahnung. Was können wir hier machen? Essen oder Getränke bestellen. Gut. Dann kannst du hier gleich mal ein Veggie Tortilla Hotdog bestellen. Das klingt wirklich, wirklich gut. Oh, hier können wir ein War, Selfie machen. So hm. Und hier haben wir Mitglied des football -Teams. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber ich glaube, hier finden wir den Freund für Daisy. Oh, und Daisy macht jetzt auch eine Phase durch? Alles klar. Aber ich glaube, ihre Phase wird nicht so extrem sein wie die von Violet. Wer bist du? Wettkampfrichter? cheerleading Teammitglied? mitglied des Football-Teams? Hm. Wer sieht denn mehr aus, als wäre er für Daisy geeignet? Stellen wir uns einfach mal bei beiden vor. Okay, aber zuerst muss sie sich mit dem blauhaarigen Mädchen anfreunden. Wie hast du nochmal? Keiko. Okay. Können wir sie irgendwas übers das Cheerleading dann fragen? Kann sie uns irgendwie Tipps geben oder so? Abschlussball? Ah. Wir können sie ja mal um Abschlussballtipps bitten. Anscheinend ist sie ja älter als wir, also da kann sie uns ganz sicher helfen. Und dann werden wir mal eine dramatische Geschichte erzählen und einfach erzählen, wie sehr wir Mode lieben und dass wir gerade im Second-Hand-Shop waren und dass das unser Business wird. Wer bist du? Oh, Violet, was machst du? Oh, Violet müssen wir natürlich auch auf Sozialhase anmelden. Oh, sie ist schon auf Sozialhase. Ach, natürlich, Daisy hat sie ja geaddet. Dann werden wir bei ihr auch noch Leute hinzufügen, und zwar Christian und Amy und Ivy. Und dann werden wir Amy gleich eine Nachricht schreiben, und zwar eine freundliche Nachricht. Und Christian schreiben wir eine lustige Nachricht. Ich habe ein Huhn und ein Ei online bestellt. Ich gebe dir Bescheid, was als erstes angekommen ist. Wow. Amy, wir sollten uns mal treffen und Zeit miteinander verbringen. Oh, das ist aber wirklich süß. Gut, können wir auch einen neuen Post machen? Über Leidenschaft für Partys posten. das machen wir. Und zwar eine selbstsichere Story.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 So bereitest du dich vor. Erstelle ein Schild mit der Einladung zum Abschlussball, bitte jemanden mit dir zum Abschlussball zu gehen, bitte jemanden als Freunde zum Abschlussball zu gehen und bereite ein schickes Outfit vor. Wir sehen uns am Ball. Wow, also ich glaube, Daisy möchte auf jeden Fall schon zu diesem Ball gehen. Das heißt, sie braucht ein Date. Wer bist du? Kennen wir dich schon? Sydney Price. Ach, das war der von vorhin. Stell dich mal bei ihm vor. Er sieht ganz süß aus und... Er ist auch sehr ripped und sieht sehr gut aus. Also, ich könnte mir vorstellen, dass er so der It-Boy der Schule ist. Sagt man das so? Ich kenne nur It-Girl. Gibt es It-Boy? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sieht er so aus, als wäre der beliebteste Junge der Schule. Und deshalb muss Daisy natürlich mit ihm sofort in Kontakt treten. Daisy. Nicht mehr. Nein, nein, nein, wir reden nicht mehr mit Kaiko. Du redest jetzt mit Sydney. Äh, freundlich vorstellen. Kaiko ist eine Hundefreundin. Oh, wir könnten Kaiko auch gleich auf Sozialhase adden. Und zwar adden wir jetzt gleich mal Kaiko und werden einen neuen Post machen. Über Abschlussballvorbereitungen posten. Und zwar eine Glückstory, in der wir jetzt einfach sagen, dass wir uns schon sehr freuen. Und dann sehen wir ja, ob sich vielleicht irgendwer bei uns meldet. Ein Großteil des Spaßes beim Abschlussball besteht darin, sich aufzubrezeln. Stimmt's. Natürlich denkst du das, Ivy. Was sonst? Was wünscht sie sich eigentlich? Von Ideen erzählen, Alter alternative Musik hören und am Unterricht teilnehmen. Okay, was halten die beiden voneinander? Sydney? Das Spiel versteht mich viel zu gut. Das ist voll gruselig. Also Daisy steht tatsächlich auf Sydney und sie findet erst ein interessanter Sim und er findet, wir sind spaßig. Und sie findet ihn attraktiv. Oh, Daisy, ich freue mich so für dich. Wir werden die Sommerferienaufregung teilen und einfach sagen, hey, Sommerferien sind so cool, schade, dass schon bald wieder Schule ist, aber zumindest sehen wir uns dann öfter in der Schule, Sydney. Dann werden wir ihm Respekt zeigen und einfach sagen, wow, du bist so ein cooler Footballspieler und du siehst so gut aus in deiner Uniform. Und da er uns lustig findet, können wir dann noch eine lustige Geschichte erzählen. Und dann werden wir ihm eine dramatische Geschichte erzählen. Er ist nämlich schon ein wirklicher Teenager und wir nur ein Preteen. Also ist er wahrscheinlich schon so 17 und sie ist gerade so 15 oder so. Dann werden wir Fotos teilen und dann können wir einfach nur mit ihm den Moment genießen. Kann man auf sozialer Seite auch Fotos posten? Nein, oder? Das geht nur auf Instagram. Was ist Business? Eine außerschulische Aktivität teilnehmen. Oh, dann können wir uns gleich fürs Cheerleading anmelden. Das können wir eigentlich auch gleich machen. Aber dann können wir so ein Selfie mit ihm machen. Ich glaube, das passt ganz gut. Dann machen wir gleich mal mit Sydney ein Foto. Und hier könnte sie auch Cheerleading üben. Cheerleading-Gruppen müssen aus sieben oder weniger Sims bestehen. Oh, sie kann aber auch Solo auftreten. Aber ich glaube, das traut sie sich jetzt noch nicht. Sie hat ja noch gar keine Erfahrung. Gut, cheerleading teammitglied na gut, fliegende Wumpwums von Copperdale. Tritt dem konkurrenzfähigen Cheerleading-Team bei, um deine Fitness zu erhöhen und tolle Cheerleading-Moves zu erlernen. Übe mit deiner Mannschaft und nimm einmal pro Woche am Wettkampf teil. Du benötigst eine Cheerleading-Matte, um zu beginnen. Und wenn du den Level-Kapitän erreichst, erhältst du eine goldene Cheerleading-Matte, eine Teamflagge und eine Trophäe. Sehr, sehr cool, dann wird Daisy gleich mal dem Cheerleading-Team beitreten. Wir können dir sagen, dass sie das mit Kaiko ausgemacht hat. Oh, und sie hat eine Matte bekommen. Sehr gut, die können wir dann gleich in ihrem Zimmer platzieren. Wobei, irgendwie glaube ich, die ist ein bisschen zu groß. Oh, sie sind süß. Was kann man hier machen? Entspannt, albern. Kokett. Oh mein Gott, sind sie süß. Ja, perfekt. Das ist dann... Ich möchte das nicht so. Es muss schon weiter rüber. Okay, geht leider nicht. Oh, nee, das sieht auch blöd aus. Gut, dann machen wir das so. Dann haben sie das kokette Foto zusammen. Und das machen wir auch schon. Vermutlich wird eh nichts draus, wie ich es kenne, weil die Fotos bei mir nie was werden. Es sind sogar beide was geworden. Okay. Was haben wir hier? Freundschaft. Oh, wir haben schon Freundschaft mit ihm geschlossen. Wie schnell ging das bitte? Also die beiden verstehen sich wirklich super. Was können wir hier noch machen? Romantisches Geschenk. Abschlussball. Hm. Bitten wir ihm auch mal um Abschlussball-Tipps? Wer weiß, vielleicht fragt er sie ja dann ob sie mit ihm gemeinsam hingehen möchte. Ach ja, hier ist ja noch ein Wettbewerb. Den habe ich irgendwie total vergessen. Keine Ahnung, was da überhaupt passiert ist. Okay. Ähm, was ist mit Violet eigentlich los? Besser zuhören, weil strenger Sim in der Nähe ist. Meine Augen. Ein unattraktiver Sim. Okay. Dann ist hier ein bisschen kalt. Okay. Ja, und hier läuft leider auch niemand herum, der Violet interessieren würde. Also ich glaube, das ist jetzt der erste Zeitpunkt, wo sie einfach wirklich merkt, dass sie vielleicht ein bisschen anders ist als ihre meisten Altersgenossen und dass sie vielleicht nicht so ganz in dieses perfekte Leben passt, wo Daisy sich aber natürlich unglaublich wohl fühlt. Also sie hat jetzt ja Sydney kennengelernt und die beiden verstehen sich so unglaublich gut. Und ich glaube, im nächsten Part werden wir uns auch noch weiter mit ihm anfreunden. Und wer weiß, vielleicht schaffen wir es dann ja, dass die beiden gemeinsam zum Abschlussball gehen. Ich meine, es ist keinesfalls ihr Abschlussball, keine Ahnung, wer gerade Abschlussball hat. Aber das ist ja egal. Ich hätte gern, dass die beiden zusammen hingehen. Also sagt mir sehr gern, was ihr von den beiden haltet. Ich finde sie unglaublich süß. Aber an dieser Stelle werde ich den Part dann auch beenden. Und nun sind wir schon wieder am Ende meines Videos angelangt. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat und schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet, dass Daisy und Spencer sich jetzt kennengelernt haben. Also ich finde, eine Romanze zwischen den beiden würde wirklich sehr, sehr gut passen. Vor allem, weil Daisy ja so beliebt sein möchte und jetzt auch den Cheerleadern beigetreten ist und er bei den Footballern dabei ist. Also ich glaube, das ergänzt sich sehr, sehr gut. Aber wie gesagt, schreibt mir gerne eure Meinung dazu und natürlich auch zu allem anderen. Dann in die kommentare und dann hoffe ich wir sehen uns in meinem nächsten video wieder bis bald